In früheren Zeiten versuchten viele Menschen herauszufinden, wie der Teufel in Frauen fahren konnte, um sie zu Hexen zu machen. Als Menschen sich klar machten, dass es keine Hexen gibt, hörten sie automatisch auf mit der unsinnigen Frage, ihre Zeit zu verschwenden. Wenn Sie aufhören, sich zu fragen, was in Ihrem Partner gefahren ist, dass er so böse ist, also aufhören, nach Ursachen im Partner zu suchen, dann haben Sie mehr Zeit, sich stattdessen zu überlegen, was Sie in Ihrer Beziehung gemeinsam ändern könnten, dass Sie beide sich gegenseitig wieder frei von einer bösen Besessenheit erleben.